Man sich eben vorbereiten. Mal sehen, das ist... Ja, ja. Manchmal ist es auch, dass man denkt, man läuft los und dann war es inzwischen schon wieder rot. Also wenn man sich umdreht, kurz, das darf man auch nicht machen. Man muss wirklich die Ampel im Blick behalten, fixiert auf die Ampelschaltung. Was anderes ist hier nicht erlaubt. Diese Ampel erwartet und fordert Konzentration. Das ist wirklich, wo die Idee das ist, ist, wer in Berlin lebende, ja, das ist eben auch, äh, das kriegt man nicht einfach so geschenkt. Natürlich haben die Autos Vorrang. Und, äh, hier wird natürlich die Ampelschaltung so getaktet, dass mehr Autos fahren können. Und äh, deshalb haben wir hier entsprechend wieder Es ist eine der sportlichsten Ampels in Ampel Berlin. Und ich gehe fest davon aus, dass ich es das irgendwann schaffen werde, auch über Ampel Nummer 2 zu kommen. Ich finde es aber sehr gut, dass jetzt hier so eine Ruhepause extra eingebaut wurde von, von verkehrstechnischer Seite, dass man sich einfach hier mal fünf Minuten ausruhen kann, bevor es weitergeht. Denn Anders ist es auch nicht zu schaffen.